Am Montagmorgen hatte ich einen Termin im Krankenhaus. Der Arzt diagnostizierte soziales e Lähmung, Gesichtslähmung. Es kam oft bei Soldaten vor, wenn sie lange Zeit Kälte auf deiner Seite ausgesetzt waren. Mit Sicherheit nicht mein Kauf, also, sie kam damit der Wahrheit nach. Okay, das fand ich jetzt schon besser. Ähm, wir sollten das Video ausmachen. Ja.